Wie kann man in Lime-Survey Berechnungen durchführen? Das heißt, Sie haben den Leuten Fragen gestellt, die mit Zahlen beantwortet werden können. Und diese Zahlen wollen Sie jetzt verwenden, um damit etwas zu berechnen und es den Leuten vielleicht dann auch anzuzeigen. Zunächst mal können wir dafür eine Umfrage erstellen, können dann hier einen Umfragetitel vergeben, ich nenne das einfach mal Test und speichere das. Und dann können wir hier auf der linken Seite die Struktur des Fragebogens erstellen. Zunächst mal kann ich hier eine Fragengruppe erstellen. Die nenne ich einfach mal Fragengruppe 1 und dann Speichern und Frage hinzufügen. Kann ich also direkt innerhalb dieser Fragengruppe eine Frage hinzufügen. Den Fragencode nenne ich einfach mal Zahl 1, damit wir darauf uns gleich wieder ganz einfach beziehen können. Und dann kann man hier auf der rechten Seite den Fragentyp auswählen. Wenn man hier bei den Maskenfragen die Zahleneingabe wählt, dann kommt man zu einem Fragentyp, bei dem die Befragten nur Zahlen eingeben können und keine Buchstaben. Das speichern wir auch wieder und dann gehe ich auf Speichern und Neu, sodass ich direkt eine weitere Frage anlegen kann. Hier vergebe ich den Fragencode Zahl 2 und auch bei dem Fragentyp wähle ich wieder die unter den Maskenfragen, die Zahleneingabe, sodass also nur Zahlen eingegeben werden können. Speichere das ab und jetzt sieht man hier in der Struktur, dass wir eine Fragengruppe haben mit diesen beiden Zahlenfragen. Jetzt wollen wir eine dritte Frage anlegen, die jetzt eine Textfrage ist, damit wir dort einen Text anzeigen können, indem wir dann die Berechnung durchführen. Dafür wählen wir hier wieder bei den Fragentypen unter den Maskenfragen diesmal den Textanzeige-Fragentyp aus. Das Ganze dann auch wieder speichern. Und dann haben wir jetzt hier auf der linken Seite drei Fragen in unserem Fragebogen drin. Und können dann den Textanzeige-Fragetyp bearbeiten und können jetzt hier das eingeben, was wir an Berechnung durchführen wollen. Zunächst mal schreibe ich hier als Text hin, was die Befragten lesen sollen. Zum Beispiel, sie haben bisher angegeben, Doppelpunkt. Und dann die eigentliche Berechnung führt man mit sogenanntem Expression Script durch. Falls Sie noch nie mit Expression Script gearbeitet haben, schauen Sie gerne mal in das Video, das ich dazu unten in der Infobox verlinke, wo ich nochmal Expression Script mit einem anderen Beispiel zeige. Wenn man starten möchte mit diesem Expression-Script, fängt man immer mit einer geschweiften Klammer an, um die Berechnung zu beginnen. Und dann kann man innerhalb der geschweiften Klammer hinschreiben, was man jetzt berechnen will. In diesem Fall schreibe ich einfach Zahl 1 plus Zahl 2, weil ich die Angaben der Befragten in diesen beiden Fragen einfach zusammen addieren möchte. Und das Ganze wieder mit geschweifter Klammer beenden. Und damit haben wir es im Prinzip schon geschafft. Jetzt können wir gleich... Im Anschluss muss das mal anschauen, als Vorschau, nachdem es gespeichert wurde, kann man hier auf die Fragengruppenvorschau gehen. Dann bekommt man die drei Fragen direkt angezeigt, so wie es die Befragten sehen. Wenn ich jetzt hier mal eine Zahl eingebe, zum Beispiel 10, wenn die Person das so beantwortet, wird gleich hier unten die 10 angezeigt. Und wenn ich dann bei der zweiten Frage 10 ergänze, wird es zusammengerechnet. Soweit als kleines Beispiel zur Nutzung von Berechnungen in Lime -Service.